Hallo, grüße euch, Paraguay live. So, wie immer richtig schönes Wetter und ich in der Abendsonne. Heute besprechen wir, wie ihr hinten seht, ein Einfamilienhaus, also bleibt dran. So, also wie ihr seht, wir sprechen über eine weitere Baustelle hier in unserem Neubaugebiet. Es handelt sich um ein freistehendes Haus, 8 Meter auf 15 Meter und um eine individuelle, sehr gelungene Planung. Muss ich ganz ehrlich sagen, da wird ihr hier vorne die Terrasse sehen und im Prinzip ein sehr Schönes Haus. Also mir persönlich gefällt es und dann ist wirklich gut geplant, einfach mit Köpfchen. Also die Terrasse ist dafür etwas kleiner, aber wie gesagt, hier verbringt man mehr Zeit letztendlich draußen. Ich zeige euch einfach noch einige Details hier. So jetzt sieht man, also das ist einfach mal top gemauert. Also das wird noch mal gereinigt. Hier sieht man ja ganz genau die die Pfeile. So, jetzt wird natürlich weiter hochgebaut. So jetzt sieht man hier so werden die Gerüste hier gemacht, einfach mal. Loch ein Stück Brett und es funktioniert. die ihr fast wie immer ein blauer Himmel und diese Sichtmauerwerk. was man dahinter sieht, ich zeige euch. Maschine hinten für den Tiefbrunnen Da hinten haben die Jungs so ein kleines Zelt aufgebaut und das bestätigt ja nur, dass man hier vorwiegend draußen wohnt. So, ich habe wieder meinen Hut vergessen, so deshalb muss ich mich etwas von der Abendsonne schützen. Aber gut, mich kann man sicherlich gut sehen. Also im Hintergrund, wie gesagt, individuell geplantes Haus. Einige Details werde ich euch natürlich noch zeigen. Und vorwiegend, wir haben wie gesagt Hausmodelle, die einen bestimmten Preis haben. Als auch wie gesagt, äh, machen wir oder tätigen wir auch individuelle Planung. Also letztendlich, es funktioniert so, ihr könnt einfach nur eine Skizze machen. Und wir werden selbstverständlich das auf Papier bringen, beziehungsweise ich kann euch auch unter in der Beschreibung einen Link geben, wo ihr kostenlos ihre Planung, eure individuelle Planung vornehmen könnt. Ja, genau wie meinen lieben Nachbar und Kunden. Also liebe Grüße, wie gesagt, es hat 100% funktioniert und wir können fast zu 100% diese Planung, diese individuelle Planung von unseren Kunden und wie man sieht die Qualität ist einfach top. Hier die hohe Qualität, auch das Mauerwerk, was wie gesagt noch gereinigt wird. Und hier auf der Seite könnt ihr genau erkennen, das Gerüst. Also das wird da nicht lange drum gefummelt, sondern mit einfachen Mitteln im Prinzip umgesetzt. Und davon bin ich wie immer begeistert. Einfach begeistert, das ist ein Top, was man kann und was man hier jeden Tag erlebt. Ich noch kurz noch gegen die Sonne filmen, weil einfach der Ausblick ist hervorragend jetzt stehe ich auf der terrasse im hinteren bereich der terrasse und äh, ihr könnt erkennen dass es im prinzip ja ach, also da kann ich nur so sagen weil ich habe immer also da wo wir meistens von deutschland aus in den sommerurlaub gefahren sind da waren ja bald hier könnt ihr sehen dass wir eigentlich genug davon haben so ich hier noch die Palmen etwas näher gemacht. Einfach. Toller Ausblick. Einfach klasse. So, dann kann man noch von der anderen Seite sehen. Und dann kommen sie zu den halt Pickups. Moto und hinten sieht man auch das andere Haus der Neubausiedlung, ja, also auch schöner, toller Ausblick, da ist schon Strom hingelegt worden, also sieht einfach klasse aus. So, ich hoffe ich konnte euch mal gucken, einige Einblicke geben, wie wir bauen, wie schnell es vorangeht. Und über das Neubaugebiet. Weitere Informationen, ihr könnt mich natürlich anrufen. Die Grundstücke gibt es eigentlich schon ab 360 Quadratmeter, das sind sogenannte Lotten. Aber wie gesagt, in diese Siedlung ziehen wir uns vor zwei, mindestens zwei zu kaufen, damit es halt nicht so eng ist. Grundstücke ab 720 Quadratmeter mit einem Zusatzgrundstück von ungefähr 100, 150 bis 200 Quadratmeter, was Sie nicht bezahlen müsst. Genauso ist es. Und ein schlüsselfertiges Haus bzw. ein bezugsfertiges Haus. Wie auch immer, individuelle Planung. Deshalb, falls Sie Interesse habt, einfach anrufen. In der Beschreibung, in der Videobeschreibung gebe ich unsere, meine persönliche, WhatsApp und Telefonnummer, als auch unsere E-Mail. Also, mach's gut, liebe Grüße, die Fans und wir sehen uns im Prinzip im nächsten Video. Mach's gut, ciao, ciao, wir genießen noch den Abend und die ah, Abendsonne. Also, in diesem Sinne, mach's gut, ciao, ciao.